Geliebte Menschenfamilie, geliebte hohe Lichter, mit großer Freude lade ich euch ein zu dieser kleinen Meditation, welche als Vorbereitung dient für die Botschaft, welche wir dann hören werden. Und so bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit dieser Liebe auszudehnen, so weit wie es dir möglich ist und ganz tief in deinem Herzen die Grenzenlosigkeit der Liebe und des Lichtes zu fühlen. Spüre, wie dabei sich dein Herz zu einer goldenen Sonne ausdehnt und du jetzt genau in dieser goldenen Sonne stehst, verbunden mit deiner Seele und mit der Liebesenergie des Alleinen. Und nun versuche, diese Energie zu halten, denn wir werden die Worte der Engel des Friedens vernehmen. strömt das helle licht des friedens und der liebe wir die engel des friedens wir sind heute gekommen um dir zu zeigen dass alles möglich ist alles was du selbst manifestierst ist eine energie und aus dieser Energie, aus dem Denken der Manifestation werden Taten und es wird so geschehen, wie du denkst. So bitten wir dich zu erkennen, dass du selbst eine sehr große Macht hast. Und wir bitten dich auch zu erkennen dass, wenn du diese Macht nicht annimmst, du dich auslieferst den anderen Mächten, die dich vielleicht ausnutzen möchten. Und so möchten wir dir die Türe zu deinem inneren Frieden öffnen. Diese Türe befindet sich in deinem Herzensraum und so gehe nun in deinen Herzensraum und fühle die Ruhe, fühle deine Energie und fühle auch den Frieden, denn es ist der Urfrieden des Vertrauens an die göttliche Macht, an die göttliche Liebe an die göttliche Kraft, welche jeder Mensch in sich trägt. Und wenn du nun aus dieser großen Kraft heraus deine Manifestation machst, wenn du nun jetzt in diesem Moment aus deinem Herzen heraus dir genau das vorstellst, Frieden, Liebe, Freude, Gesundheit, Fülle auf allen Ebenen. Dann wird sich dies auch erfüllen. Und umso mehr Menschen diese Manifestation jetzt aus ihrem Herzen heraus machen, umso mehr Kraft bekommt die Zeitlinie der neuen Erde, welche unser Bestreben ist, zu erreichen. Denn wir sind genauso daran interessiert, wie die Menschen auf der Erde, dass die göttliche Ordnung auch auf der Erde einziehen darf und so Fühlst du sicher jetzt in deinem Herzen eine intensive Energie, vielleicht sogar einen kleinen Druck und dann bitten wir dich, dich zu öffnen. Öffne dein Herz, denn wir möchten dir die Energie des Friedens übergeben, die Energie des göttlichen Friedens dass sie sich mit deiner Energie des Friedens verbinden kann. Und ab sofort deine Gedanken dies als Grundenergie tragen. Spüre jetzt, was diese Worte mit dir machen. Denn es wird sich ein großes Feld, ein großes Feld der Liebe für dich öffnen. Und diese Liebe, sie hüllt dich vollkommen ein. Sie zeigt dir den Weg des Lichtes und sie zeigt dir den Ausweg. Aus all den Dingen, die geschehen mögen und eine niedere Schwingung tragen. Und so nimm jetzt diese Energie wahr. Ich lasse dir ein wenig Zeit für deine Manifestation, für die neue Erde. Und so fühlst du, wie wir die Engel des Friedens bei dir sind. Und du weißt jetzt auch, wie du wirken kannst. Und wenn es dir möglich ist, dann nimm dir bitte jeden Tag ein wenig Zeit, um die positiven Energien, so wie wir es gerade gemacht haben, zu verstärken. Und so bringen wir dich wieder in deine Dimension, voller Liebe, voller Achtsamkeit und senden dir den himmlischen Gruß von Smarana und wisse, du bist so sehr geliebt. Und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück, bewegst Hände und Füße und bist wieder vollkommen hier. Ich danke euch sehr, dass ihr eure Zeit mit mir geteilt habt und ich wünsche euch, Ganz viel Frieden, Liebe und Kraft, Gesundheit und Fülle. Bis zum nächsten Video. Und wenn dir die Botschaft wichtig ist und dir mein Video gefallen hat, dann darfst du mich abonnieren, indem du hier auf die Kugel klickst. Und ich danke dir jetzt schon dafür. Tschüss.